Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 70 auf. Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU, der SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN der FDP betreffend europäische Vergemeinschaftung der Einlagensicherung. Ohne Aussprache ist vereinbart. Wir stimmen direkt ab. Wer dem Dringlichen Antrag seine Zustimmung gibt, bitte um das Handzeichen. Das ist CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD LINKE. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Die FDP. Damit ist der Dringliche Antrag beschlossen.